Wir beschäftigen uns, wie das die Frau Dieter Hübner auch schon gesagt hat, schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit und sozusagen Inklusion als Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie der Rewe International AG in all ihren Handelsformen. Das ist das, was Sie im Wesentlichen auch kennen, BILA, Merkur, Penny, ADEC und BIPA. Und ähm, da bin ich jetzt, beim Dr. Harnik, der war sozusagen für mich jetzt ähm, in meiner Funktion ein sehr prägendes Erlebnis, in, wir haben es gerade noch mal ausgetauscht im Jahr 2008, hat er mir nämlich einen Brief geschrieben und war ganz erdoß und dann habe ich ihn äh, relativ schnell zurückgerufen, da war er glaube ich ein bisschen überrascht und ähm, dann haben wir uns bei, bei ihm im Büro ähm, im Parlament getroffen und das war sozusagen mein erster direkter Bezug mit dem Thema. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir dann vereinbart, dass es ein, eine Arbeitsgruppe gibt, dass, dass wir, also unsere Techniker, unsere Leute, die sozusagen die Filialen dann bauen, ähm, einfach mal sich auf die, äh, auf, auf, auf die Sichtweise eines Behinderten einlassen. Und dann ist im Laufe der Jahre daraus äh, also das bestand, entstanden, was wir Ihnen heute auch ein bisschen zeigen wollen. Hier haben wir den haptischen Übersichtsplan der Filiale. Der soll blinden Menschen unter so anderem dabei helfen, sich im grundsätzlich fremden Raum zu orientieren. Außerdem gibt es eine Glocke, bei der man Hilfe rufen kann. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wird gebeten, zum Infopoint zu kommen. Wow. Hi. Hallo. Sie sind wirklich gekommen? Ja. Super, vielen Dank. Bitte so schön, gerne. Eine weitere Innovation hier sind die Wagen. Die sind nämlich unterfarbar. Hier an der Seite. Hier an der Seite kann man eben mit dem Rolli schön drunter fahren und kommt besser ran. Außerdem sollen die Displays schwarz-weiß, sehr kontrastreich und damit leichter zu lesen. hier haben wir die Inklusionsschleifen, der Punkt, an dem man sich hinstellen soll, um mit dem Personal der Feinkost zu kommunizieren, wenn man Hörgeräte trägt. Jetzt der Klocheck. Licht an. Wie geht das? Okay, also der Schalter ist Brusthöhe ungefähr, das ist viel zu hoch. Das WC ist sehr, sehr groß, circa also, 50 Quadratmeter, mehrere Spülmöglichkeiten, und die Notruftaste. Sieht so nichts von Mechern. Ein Problem ist jetzt auch der schmale äh, Griff zum Zusperren. Den kann man mit, als Rollenfahrer nur schwer greifen. Und man muss viel Kraft aufwenden. Außerdem ist der Kleiderhaken. Eigentlich unerreichbar für Rollstuhlfahrer. Das, so. das Waschbecken ist, wie in den meisten Fällen, ein Riesenwaschbecken. Ich persönlich bevorzuge ja die Gästewaschbecken, weil sie kleiner sind, mehr Raum lassen zum Manövrieren, und man sich genauso einfach dabei damit die Hände waschen kann. Der Handtuchhalter ist auch noch ziemlich hoch eingebracht. Großartig ist dieser neue Bankomatschwenkarm. schwenkarm Man kann ihn rausziehen, praktisch über die Kante der Kasse und hoch und niedersenken. Ist auch weg schon. Somit ist es für Rollstuhlfahrer super einfach, die Bankomatkasse zu verwenden. sehr klar an die Leute zuschauen, mhm. außerdem ist hinter der Bankomatkasse noch ein zusätzliches Display, das die Preise und die, die Zahlen alles anzeigt, auch in Schwarz und Weiß mit super Kontraste entführen. So bezahlt man heute. Danke. Bitte. So, jetzt darfst du wieder aufhören zum Filmen. Das war's mit meinem Accessibility-Check hier in der Prototyp-Filiale der im in Simmering. Ich muss sagen, sie haben sich bemüht, etwas enttäuscht bin ich wegen der Toilette, weil äh, da gibt es halt ein paar Dinge, wo man denkt, wenn sie sich bei den anderen Sachen so viel Gedanken gemacht haben, wie kann man dann einen Lichtschalter so hoch montieren, aber es ist so, und sie bemühen sich jetzt, und ich glaube, dass das nicht nur leeres Gerede ist, sondern die werden das wirklich jetzt bald in die Hand nehmen und reparieren, weil sie ihr Projekt hier ziemlich ernst nehmen bei der Villa oder beim Rewe-Konzern. Und wie gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das sage, sondern ich sage es, weil ich es wirklich glaube. Das heißt, ich wünsche mir und ich glaube auch andere behinderte Menschen, dass es mehr solche Filialen gibt. Und ich kann nur sagen: Spar, Rest dir am Riemen, es wird Zeit. Das war's mit diesem Accessibility Check. Ich hoffe, euch hat es gefallen, und wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, und äh, sagt uns in den Kommentaren. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!